Was Menschen denken, was wir tun. Was wir wirklich tun und welche politischen Erfolge wir schon erreicht haben. Wir haben seit 2014 rund 100 Anträge und Anfragen eingebracht. Wir haben eine S-Bahn-Station auf den Weg gebracht, mit der die Universität gut an den ÖPNV vorangebunden wird. Wir haben uns für eine gesunde Umwelt und für den Erhalt der Natur eingesetzt. Wir haben die OGS-Gebühren für wirtschaftlich schwache Familien abgeschafft. Wir haben für einen neuen Mietspiegel gekämpft und nun ist er da. Wir sind jetzt mit zwei Mitgliedern im Wittener Stadtrat vertreten und wir haben viel erreicht. Aber jetzt stellt euch vor, was wir erreichen können, wenn wir demnächst mit vier oder sogar mehr Mitgliedern im Wittener Stadtrat vertreten werden. Für eine bessere Zukunft braucht es mehr Piraten. Hier oder hier, Sprecht mich an, bevor sich andere ansprechen. Streetwork vor Ortungsrechtlichen Maßnahmen. Wir wollen echte Bürgerbeteiligung, damit ihr endlich ernst genommen werdet. Flächendeckendes Gigabit-Internet ist in Bochum bereits Realität. Witten muss das jetzt auch anpacken. Die Glasfaser muss mindestens bis in die einzelnen Häuser gelegt werden. Bessere ÖPNV und eine fahrradfreundliche Stadt, weil von einer sozialen und umweltfreundlichen Verkehrswende in Witten alle profitieren. Bessere Lebensbedingungen für Wohnungslose. Die Schwächsten verdienen unsere Solidarität. Der Wohnraum in Witten muss für alle bezahlbar bleiben. Wir wollen endlich RatsTV in Witten, damit ihr euch selbst ein Bild von der Arbeit des Stadtrates machen könnt.